So feiert die SPD gerade ihre Grundrente im Netz bzw. in den sozialen Medien. Endlich lohnt sich Arbeit in Deutschland wieder. Danach sieht's aus. Endlich gibt es Anerkennung fürs jahrzehntelange Schuften. Falsch! Mit Anerkennung hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Die SPD hat lediglich vor ungefähr zehn Jahren gemerkt, Moment, da gibt es jede Menge Menschen, die mit ihrer Rente dann später im Alter nicht klarkommen werden. Was machen wir mit diesen Leuten? Vor allem Frauen, denn Frauen haben oft nicht oder weniger in die Rentenkasse eingezahlt, weil sie beispielsweise ihre Verwandten gepflegt haben bzw. ihre Kinder großgezogen haben. Trotzdem hat sich die Bundesregierung vor ein paar Jahren mit versammelter Mannschaft vor das Volk gestellt und gesagt, naja, wer im Prinzip zweieinhalbtausend brutto oder weniger verdient im Schnitt und eigentlich keine Aussicht darauf hat, später deutlich mehr zu verdienen, der wird in Altersarmut landen. Und diese Personen sollen doch bitte gefälligst privat vorsorgen, damit der Staat sich nicht um diese Menschen kümmern muss. Schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wer eigentlich jetzt dann die Grundrente ab nächsten Jahr bekommen soll. Und genau da geht es ja schon los. Ich, ich kann euch überhaupt nicht sagen, wer tatsächlich Ansprüche hat auf diese Grundrente. Natürlich gibt es da gewisse Zahlen, die man jetzt im Netz auch nachlesen kann. Da ist dann beispielsweise die Rede von rund 1250 Euro brutto. Wenn man da weniger hat als Alleinstehender, dann bekommt man eventuell diese Grundrente. Aber dann muss man eine bestimmte Anzahl an Jahren gearbeitet haben, ähm, muss einen bestimmten Betrag trotzdem eingezahlt haben bzw. verdient haben. Ähm, dann muss man nachweisen können, dass man irgendwie Kinder großgezogen hat, gepflegt hat und so weiter. Die Berechnung ist also super kompliziert und es braucht natürlich viele hundert neue Arbeitskräfte die genau das berechnen. Wie viel soll denn diese Grundrente überhaupt kosten? Geschätzt wird, dass wir nächstes Jahr ungefähr 1,3 Milliarden Euro dafür brauchen. Wenn man sich viele andere Kosten im Vergleich dazu anschaut, ist das natürlich nicht wahnsinnig viel. Aber das muss auch erstmal bezahlt werden. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, wer soll das bezahlen? Wer könnte das sein? Hm habt ihr vielleicht eine Idee, also es ist echt ähm, schwierig, wer könnte denn für sowas aufkommen? Wer hat denn wirklich 1,3 hm, Milliarden über? Wer könnte das sein? Hm. Ganz klar, natürlich wir alle, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wer denn auch sonst? Die SPD kommt mit irgendeiner Finanztransaktionssteuer daher. Sie meint, die könnte man irgendwie auch dafür nutzen, wenn man dann bestimmte Börsengeschäfte dann zusätzlich besteuert. Aber das kommt nicht von heute auf morgen und schon gar nicht nächstes Jahr. Also wir können uns sicher sein, das Geld nimmt man uns aus der Tasche. Jetzt zahlen wir natürlich auch schon für viele andere Dinge. Und natürlich bin ich auch dafür, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Gar kein Thema. Das soll ja auch ein Sozialstaat sein und ein Sozialstaat bleiben. Das Schöne ist, dass Hubertus Heil bereits ein Beispiel genannt hat, wie diese Grundrente denn aussehen könnte. Und im Beispiel nennt er eine Frau, die er kennt, die im Krankenhaus arbeitet. Aber sie ist keine Chefärztin dort, sondern sie putzt die Betten, beziehungsweise ist eben für die Hygiene zuständig im Krankenhaus. Diese Frau hätte momentan Rentenansprüche von 750 Euro. Mit 750 Euro kann man definitiv nicht viel reißen. Schön, da kommt dann die Grundrente zum Einsatz und er erzählt uns dann, der Hubertus... Ähm, naja, die Frau hat dann später weit über 1000 Euro zur Verfügung. Was auch immer dieses weit bedeutet, ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig. Gut, sie hat dann mehr Geld in der Tasche. Schön könnte man meinen. Wir gehen alle dafür arbeiten, wir unterstützen uns gegenseitig und der Frau geht es dann am Ende besser. So, und jetzt kommt Ich habe da eine wahnsinns verrückte Idee. Die ist echt super krass. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie euch erzählen darf und euch erzählen kann. Sonst klaut mir jemand vielleicht noch diese Idee, ja. Das ist... Unglaublich, was ich mir da überlegt habe. Stellt euch mal vor, diese Frau da, ja, stellt euch vor, man würde diese Frau anständig bezahlen. Stellt euch das mal vor. Dann könnte sie vielleicht auch eine anständige Rente beziehen. Wahnsinn, oder? Und dann bräuchten wir die Grundrente gar nicht wie geil wäre das denn? Dann müssten wir die 1,3 Millionen nicht irgendwie zusammenkratzen, sondern das müssten dann die Unternehmen bezahlen, die diese Frau beschäftigen. Natürlich weiß ich, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können und sagen können, hier, verdienst du mal einständiges Geld, dann bist du später nicht auf Almosen angewiesen. Weiß ich. Absolut klar. Und natürlich ist es nicht schlecht, wenn jetzt ein paar Menschen von dieser Grundrente profitieren werden. In erster Linie werden das auch Frauen sein, wie gesagt weil sie weniger in die Rentenkasse eingezahlt haben, weil sie eben sich oft um Familie gekümmert haben, Kinder großgezogen haben und Verwandte eben gepflegt haben. Aber genau hier sind wir schon am großen Grundproblem der Grundrente angelangt. Sie ist mal wieder nur am Schluss, am Ende einer Problemkette ein Pflaster drauf, auf das Problem, auf quasi die Wunde, ein Verband um die Wunde, ohne diese Wunde so richtig zu versorgen, ohne sie zu desinfizieren. Denn das Problem, wie gerade beschrieben, etwas zugespitzt, zugegeben, ist ja ganz woanders. Das liegt nicht daran, dass die Leute zu wenig Rente bekommen. Das ist ja quasi das Ergebnis. Was ist denn das Problem? Was ist denn die Ursache dafür? Die Ursache dafür ist beispielsweise, dass... Über 20 Prozent der Menschen in diesem Land im Niedriglohnsektor arbeiten, dass sie eben nicht privat vorsorgen können. Außerdem wird eben immer noch nicht wertgeschätzt, dass irgendjemand verdammt nochmal die neue Generation aufziehen muss. Und jemand muss sich auch um Bedürftige und um Kranke kümmern. Das wird eben heutzutage nicht vergütet, nicht als Arbeit gezählt. Und da sagen viele, ja, aber das macht man halt eben so nebenbei. Nein, das macht man eben nicht so einfach nebenbei. Und das Ganze kostet eben Geld. Und statt zehn Jahre lang gegen die CDU zu kämpfen und faule Kompromisse zu schließen, damit dann diese komische Grundrente dabei rumkommt, hätte sich die SPD auch schon ganz anders positionieren können vor zehn Jahren, hätte beispielsweise das Thema bedingungsloses Grundeinkommen aufnehmen können und es in die breite Öffentlichkeit tragen. Denn damit könnten wir viel mehr Probleme lösen. Das setzt nämlich nicht erst am Ende ein, damit irgendwem irgendwie geholfen wird. Natürlich werden wir auch das alle bezahlen müssen, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Aber es ermöglicht uns von Anfang an anders zu denken, strukturiert zu denken, zu überlegen, okay, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit meinem beruflichen Leben. Da kann ich mir es dann auch leisten, äh, auszusteigen aus diesem beruflichen Leben, so wie es jetzt existiert, und zu sagen, okay, jetzt erziehe ich meine Kinder, jetzt kümmere ich mich um äh, meine Kranken oder meine Pflegebedürftigen und danach geht es wieder weiter. Diese Möglichkeiten habe ich. Und mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen kann ich auch sagen, okay, und das, was ich verdiene, lege ich zum Teil auch zur Seite, lege ich an. Also weiß ich, ich bin im Alter abgesichert. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das wäre eine Diskussion wert gewesen. Natürlich können wir das mit der CDU, CSU komplett vergessen dieses bedingungslose Grundeinkommen. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, den Menschen zu zeigen, dass es da mehr gibt als neue Steuern, neue soziale Hilfen, die kein Mensch mehr braucht. Was ist also zusammengefasst die Grundrente? Die Grundrente ist eine von weit über 100, wahrscheinlich über hunderten sozialen Hilfen, die man in diesem Land beantragen kann. Und was bedeutet das? Was bedeuten diese sozialen Hilfen? Größtenteils, ganz einfach, arbeiten lohnt sich nicht. Das sagen diese Hilfen aus. Würde sich Arbeiten lohnen? Bräuchten wir so viele soziale Hilfen gar nicht. Außerdem ist die Grundrente eine Bürokratiefalle. Es braucht hunderte Menschen, die diesen Wust irgendwie berechnen und hoffentlich dann auf das richtige Ergebnis kommen. Furchtbar, das kostet natürlich auch wieder Geld, das muss man mit einberechnen. Geld, das wir im Prinzip nicht unbedingt ausgeben müssen. Also ist diese Rente auch eine zusätzliche Belastung für uns alle, als ob wir nicht sowieso schon genug Belastung hätten. Und gleichzeitig, das dürfen wir nicht vergessen, wenn ich als Unternehmer niedrige Löhne zahle und weiß, okay, das wird sowieso später durch Grundrente und irgendwelche anderen sozialen Hilfen ausgeglichen, dann kann ich mir doch genauso gut sagen, warum soll ich denn irgendwelche Gehälter erhöhen? Warum soll ich denn Menschen anständig bezahlen? Die werden doch am Ende sowieso gerettet. Also dient die Grundrente am Ende indirekt tatsächlich dazu, den Niedriglohnsektor zu stärken und dafür zu sorgen, dass die Löhne eben nicht angehoben werden, wenn dann nicht jemand wieder kommt aus der Politik und sagt, wir müssen die Löhne anheben beziehungsweise wir müssen den Mindestlohn anheben. Und weil die Grundrente, wie gesagt, nicht beim Problem selbst ansetzt, an der Ursache des Problems, festigt sie alte Rollenbilder. Das heißt, die Frau wird weiterhin weniger verdienen, weil sie sich eben um Kinder und um Pflege kümmern muss, die Frau wird weiterhin weniger in die Rentenkasse einzahlen und die Frau wird weiterhin weniger Rente bekommen. Also wird weiterhin die Frau auf diese Grundrente angewiesen sein. Was ist die Grundrente nicht? Die Grundrente ist tatsächlich keine Rentenreform, denn sie betrifft uns ja nicht alle. Es betrifft nur einen kleinen Personenkreis. Die Grundrente bietet auch keinen Schutz vor Altersarmut. Wenn irgendjemand diese Grundrente bekommt, heißt es noch lange nicht, dass die Grundrente ausreicht zum Leben. Das heißt, es werden immer noch andere soziale Hilfen benötigt, beispielsweise das Wohngeld. Wenn das Geld zum Leben und zum Wohnen eben nicht reicht, auch mit der Grundrente nicht, dann müssen noch weitere andere Sozialhilfen her. Verrückt, ja? dann lebt man von mehr und mehr und mehr Almosen. Und wie gesagt, die Grundrente ist auch keine Unterstützung für alle, wie es eben das bedingungslose Grundeinkommen wäre, was schon viel früher einsetzen würde oder ansetzen würde, mit dem wir deutlich weniger Probleme hätten. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die SPD quasi aus der Regierung austritt. Ich würde es viel besser finden, wenn die CDU, CSU alleine dieses Land in die Scheiße reiten würde, was sie sowieso schon die ganze Zeit tut, weil nur für die Reichen regiert wird im Endeffekt. Dann würde man endlich sehen, wenn diese ganzen sozialen Hilfen nicht wären, wenn die SPD nicht versuchen würde, irgendwie noch etwas Soziales mit einzubringen, dann würde man vielleicht etwas früher sehen, was für einen Mist CDU, CSU treiben, wie wenig sie tatsächlich in unseren Fortschritt stecken, dass wir 20 Jahre im Prinzip schon auf der Stelle treten, nur damit sich die Machtverhältnisse nicht verändern, damit die Machtverhältnisse bleiben, damit keiner irgendwie an Macht und Geld verliert. Deswegen stehen wir in Deutschland schon seit mindestens 20 Jahren still. Und jetzt frage ich euch direkt, was haltet ihr von der Grundrente? Findet ihr, dass das eine vernünftige Lösung ist gegen Altersarmut eventuell? Oder sagt ihr genauso wie ich, das bringt doch alles nichts mehr. Das ist doch schon längst alles am Ende. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, auf eure Kommentare. Wenn ihr weiterhin mit uns diskutieren möchtet, abonniert doch bitte den Channel. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden und könnt jederzeit zu aktuellen Themen mit uns diskutieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.